Ich angerufen. Kann das nicht? Oh, warte mal. Wo ist Ja... Starten wir direkt rein. Bitte hör auf, der möchte gern zu sein. Du hast schon viele Leute abgefuckt, du hast versucht, dich zu zeigen, aber deine Kamera hat's nicht gepackt. Du willst 100 Euro im Monat verdienen mit dieser Abzocke. In echt sind es aber nur 3 pro Woche. Komm nicht in die Nähe, sonst gibt's Stress wie beim Ende der Ju Bibi und Julian-Affäre. Du hast so komische Nackenhaare, das ist True Story wie deine Hate-Kommentare. Diese Sachen von vorhin sind Dinge, die ich mir spare, denn ich brauche auf meinem Kanal keine dummen Videoexemplare. Ich brauche kein Geld für V-Bucks ausgeben, wenn ich mir das eh für ein Mikrofon spare. Schaust du immer noch so und Glas? Das ist komisch, denn mit meinem krassen Rhymes bin ich schon längst auf dem Mars. Dieser Song ist auf Hit'em Up, Qualität, die Sache, bei der du am meisten verkackt hast, ist Qualität und gleichzeitig Quantität. Spiel nicht den Quant der dingel 2.0, denn für mich bist du nur ein kleiner Ghoul. Likes hier, Likes da, kümmere dich lieber über deine niedrige Abonnentenzahl. Du hast so komische Nackenhaare, das ist True Story wie deine Hate-Kommentare. Diese Sachen von vorhin sind Dinge, die ich mir spare, denn ich brauche kein Geld auf meinen Kanal. Keine dummen Videoexemplare. Ich brauche kein Geld für v bucks ausgeben, wenn ich mir das für ein Mikrofon spare. Bei TikTok hast du vielleicht viele Fotos, aber TikTok ist Schmutz wie dein schreckliches Nackenhaar. Aber jetzt bitte geh. Denn wenig Abonnenten hast du ja schon eh. yeah <laughs> Wenig Abonnenten zu haben, ist mega komisch. Also, hör immer auf mich.